Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improve Wi-Fi. Und im letzten Video haben wir darüber gesprochen und oder habe ich erklärt, wie man bei einem gegebenen stochastischen NFA jeweils für die Eingabe eines Eingabesymbols aus dem Eingabealphabet eine Wahrscheinlichkeitsmatrix erstellen kann und das Ergebnis dieser Bestimmung. Siehst du hier vorhanden, einmal für das Eingabesymbol A und einmal für das Eingabesymbol B. So, und jetzt kommen wir mal zu paar Regeln, die wir auch dort schon festgestellt haben. Die erste Regel war nämlich, dass zeilenweise, also dass die Elemente einer Zeile nur zwischen 0 und 1 liegen dürfen. Ganz einfach, ja. Inwieder beträgt die Wahrscheinlichkeit 100% oder 0%. Alles, was darüber hinausgeht, macht gar keinen Sinn im Sinne von Wahrscheinlichkeiten. Ja, und dann daraus abgeleitet, kann man auch nochmal formulieren, dass natürlich die Summe der Elemente auch maximal 1 sein darf, also 100% betragen darf. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil, sozusagen zur Grundvoraussetzung für die Bildung von Matrizen, neben den bereits eben angesprochenen Regeln. Und zwar ist es das Vorhandensein einer Übergangsfunktion für jeden Zustand der Zustandsmenge, welcher als Input das Symbol X akzeptiert, nun zum Beispiel A oder B, und eine Ergebnismenge an Überführungsmöglichkeiten liefert, welche mindestens eins beträgt. Also es muss mindestens ein Zustandsübergang definiert sein und äh, somit darf die Menge nicht leer sein. Also für jeden Zustand muss bei Eingabe eines Symbols X mindestens ein Nachfolgezustand definiert sein und dieser Nachfolgezustand kann auch der Zustand selbst sein. Das ist dann der Fall, wenn es sich bei der Übergangsfunktion um eine Schleife handelt. Kommen wir nach dieser kurzen Wiederholung dazu, wie man die Wahrscheinlichkeit berechnen kann, dass ein NFA mit leeren Übergängen ein Wort akzeptiert. Dazu bietet sich zunächst die grafische, aber äußerst aufwendige Methodik an, welche darin besteht, für das Wort jeweils alle Wege durch den Graphen, welche zu einer Ausgabe des Wortes führen, zu finden und die jeweiligen Übergangswahrscheinlichkeiten entlang dieser Wege miteinander zu multiplizieren und alle verschiedenen Wegwahrscheinlichkeiten, sofern es mehrere Wege gibt, zu addieren. Das möchten wir jetzt mal an dem folgenden Graphen machen. Es gilt zu prüfen, mit welcher Wahrscheinlichkeit, das Wort abba akzeptiert wird. Wir beginnen im Zustand z0, geben a ein und die Wahrscheinlichkeit dann wieder an z0 zu liegen liegt bei also 100 Prozent. So, und dann geben wir jetzt das erste B ein und da können wir wieder an Z0 bleiben oder wir werden in Z1 überführt. Das heißt, hier spaltet sich sozusagen die, der Weg, die Wegmöglichkeit ähm, und wir haben sozusagen zwei Pfade, mit denen letztendlich dasselbe Ergebnis erreicht werden kann. Denn es ist wichtig, dass wir letztendlich A, B, B, A so eingeben, dass wir am Ende im Zustand Z1 sind, weil das ist ja der Endzustand. Ja, nur alle Wörter, die dann auch am Ende im Endzustand sich befinden, sind ja Wörter, die von einer Sprache über dem Automaten akzeptiert werden. Und wenn wir jetzt diese zwei Wege nehmen und die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten entlang der Pfade miteinander multiplizieren, wie man das ja gewöhnlich kennt ähm, aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung und dann die beiden Einzelwahrscheinlichkeiten miteinander addieren, also ein Viertel für den ersten Weg und ein Achtel für den zweiten Weg, dann erhalten wir insgesamt drei Achtel als Ergebnis. Und jetzt möchte ich mal zeigen, wie man mit Hilfe von Matrizen das Ganze deutlich beschleunigen kann. In der Graphentheorie, wo es übrigens auch einige Videos hier auf dem Kanal gibt, ähm, also falls du da noch Bedarf hast, schau gerne nach. In der Graphentheorie beweist man, dass die x-te Potenz der Adjazenzmatrix von einem Graphen angibt, wie viele Wege der Länge ähm, k es von einem Knoten zu einem anderen Knoten gibt. In diesem Fall ja, von xi nach xj oder von z0 nach z1, weil z1 ist der Endzustand und deswegen muss das Ganze in den Endzustand ja überführt werden. Und. Das erreichen wir jetzt letztendlich, indem wir einfach hergehen und die Übergangsmatrix, die Wahrscheinlichkeitsmatrix besser gesagt, für A nehmen, für die erste Eingabe von A und dann multiplizieren mit der Wahrscheinlichkeitsmatrix für die Eingabe von B, dann nochmal für die Eingabe von B und dann wieder für A. Das heißt, wir multiplizieren insgesamt vier Wahrscheinlichkeitsmatrizen äh, für die jeweiligen Übergangswahrscheinlichkeiten miteinander und wir halten dann eine Matrix, die die Wahrscheinlichkeit angibt, nach der Eingabe von vier Symbolen aus dem Eingabealphabet in dem jeweiligen Zustand anzukommen. Und wir wollen ja nach Z1, weil das ist der Endzustand. Und deswegen müssen wir oben rechts in der Zeile 3 Achtel auswählen. Und da sehen wir, dass es ja. Genauso wie unser eben grafisch ermitteltes Ergebnis. Und so haben wir es gelöst und wissen, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass das Wort ABBA bei diesem nicht deterministischen, stochastischen Automaten akzeptiert wird, bei Achtel liegt. Wenn man jetzt ein bisschen weiter geht und nicht mehr von Zuständen spricht, sondern zum Beispiel von solchen Sachen wie Wetter, ja, man hat also langfristig Daten gesammelt und kann dann da irgendwie eine feste Wahrscheinlichkeit hervorsagen, dann kann man das dieses Prinzip, was ich erläutert habe, natürlich beliebig drauf anwenden. Kann man zum Beispiel sagen, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass, es morgen, dass morgen die Sonne scheint, es danach regnet dann scheint wieder die Sonne, dann regnet es wieder. Ähm, das wäre man, wenn man es seinen Symbolen ausdrücken würde, vielleicht das Wort ABAB. A, B. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Erfolg beim Lernen, falls ihr das Video nicht einfach aus bloßem Interesse schaut. In dem Sinne, macht gut, bleibt gesund und ciao.